Neben der Verschiebung der Diskussionskultur haben wir auch eine Verschiebung, wie Menschen sich informieren und beobachtet. Ähm, während es früher halt klassische Medien gegeben hat, über die man sich informiert hat, dort hat man halt dann schon gewusst, welches Medium wie circa berichtet, ähm, ob die jetzt eher mehr recherchieren oder also ob sie mehr von anderen abschreiben oder ob sie nur die eigene Meinung veröffentlichen. Hat man jetzt im Internet einfach ein sehr diverses Feld, wo Informationen herkommen und teilweise sind die, die die neuen Informationsquellen größer und reichweitenstärker als die klassischen. Und jetzt muss man nicht mehr nur schauen, wie sind diese zehn Zeitungen und zwei Fernsehsender ähm, qualitätsmäßig unterwegs, sondern man hat plötzlich tausende von Quellen und es muss einfach jeder in der Lage sein, zu sagen, ob diese Quelle zuverlässig ist oder nicht.